Hallo, ich bin Miro und das ist meine Lehre als Automobilmechatroniker. Das Gerät stellt Verbindung zwischen dem Auto und dem Computer her. Und jetzt können wir mal schauen, was im Fehlerspeicher abgespeichert ist. Hier sind wir jetzt am Computer. Der Computer zeigt uns, was der Fehler ist. Zum Beispiel, das Kabel ist unterbrochen. Und wir müssen dann schauen, wo das Kabel unterbrochen ist und suchen So. Jetzt war ich mit dem Auto auf Probefahrt und habe geschaut, ob die Lenkung gut ist, ob die Bremse so sind, wie sein müssen, keine Seite ziehen, ob es irgendwelche komischen Geräusche hat. Das ist alles in Ordnung und jetzt fange ich an mit dem Service. So, bevor ich jetzt den Service fertig mache, gehen wir rüber zu einer kleinen Challenge. So, als nächstes machen wir ein Quiz. Dazu habe ich meinen Berufsbild Wir machen das Quiz über Motorbauteile, wer die schneller im Motorraum verteilt hat. Let's go! Wenn du meinst, du bist schneller als wir beide. Dann bewirf dich doch jetzt als Automobilmechatroniker.